Das ist der Daniro. Der Daniro, der spielt gerne Videospiele, sowie Final Fantasy VII Remake. Das macht ihm schon richtig Spaß. Und deswegen macht der Daniro auch ein Let's Play davon. Das bedeutet, dass der Daniro immer seine Videos bearbeitet, bevor er sie hochlädt, mit einem schönen Intro oder so. Letztens erst hat der Daniro den 16. Part von Final Fantasy VII Remake bearbeitet. Und da der Daniro nicht viel Platz auf seine Festplatte hat und solche Videos unglaublich groß sind, löscht er die unbearbeiteten Videos, nachdem er sie bearbeitet hat. Blöd nur, dass der Daniro den 17. Part bearbeitete und ihn als 16. umbenannt hat und danach die Rohdatei des 16. Part löschte. Nachdem der Daniro allerdings seinen Fehler bemerkt hatte, war es schon zu spät. Denn die Rohdatei vom 16. Part war schon in den ewigen Weiten verloren gegangen. Tja, war schon ein bisschen blöd von dem Danilo. So, und damit geht's auch wieder weiter mit unserem gewohnten Programm. Tschüss! Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir rocken noch hier so ein bisschen bei der Musik ab. Ne? Schaut euch an Clouds Gesicht ab. Ja, er liebt diesen Song und ja, ähm, wir waren in der letzten Folge noch ein bisschen die Lichter hier am Ausknipsen von Sektor 4. Ja, und wir versuchen wir uns noch mal hier an diesen dingen und bitte sagt mir ich muss ja nicht wieder diese gegner besiegen das gibt es jetzt nicht oh, da ist jetzt so ein kleines wie okay das wird ja wohl zu schaffen sein oder so erst einmal das sind gar keine viecher okay Dann machen mal den hier. das wäre der hier am schießen ist? stimmt ja, er kann ja ausschießen so, so Stufe 16 so jetzt kann man das ausmachen gut ja, der erste Versuche letztes Mal da war natürlich wieder nur so ja ja das soll es eigentlich nicht zum ersten Mal schaffen oder so ja Wir sind hier in den dingern oh, rot das bedeutet beschwörung Eine Wunderschön. fragt mich was da für eine espa drin steckt ich auch Schokoboden mogli äh. wer will das haben äh, tiefer so nur so zu gucken das gibt magie plus zwei glück magische attacke ja eigentlich mehr was für cloud so ne magische attacke wo es magische da 103 der hat alles am höchsten nee, der hat nicht alles am höchsten auch oh, ich sehe gerade ne, kann man gar nicht aufleveln da steht maximum schon okay ähm, ja. Ja, ja war relativ witzig die beschwörung im original da kommt so ein fettes viech irgendwie vom himmel geflogen oder jetzt mit dem schokobo hier durch die gegner durch das ist glaube ich die erste mal beschwörungsmaterie die man bekommt nachdem man gar verlässt für schokobo farm kriegt man das passenderweise ich mich schon gewundert warum man als erstes schon ifried bekommt es weiß nicht dass die zweite oder dritte die man eigentlich bekommt also stärkere aber die hier nehme ich man ist verpasstbar ne weil wenn man das jetzt hier nicht gemacht hätte und direkt mit der story weitergemacht dann hätte man das vielleicht gar nicht bekommen ne bonk so tiefer du hast ein level up. das heißt bei dir kann man noch mal irgendwie was lernen, ne? Sechs Dinger, schon mal finden lassen, ne? Das ist ja nicht Materia oder so, ne? ne. So irgendwas hier Schaden von den Festungen plus zehn Prozent, Schnelligkeit. Ich weiß gar nicht, was Schnelligkeit überhaupt bringt in dem Spiel. Hm. Schaden von den Festungen, aber ja, das ich meine in Festlung ein. Ja. Warten wir. So, sieht aus. Schnelligkeit bis drei. Schaden durch Hinterhalt. Schaden von Sprungangriffen. Nee, wir. Jetzt weiß ich auch, warum man die zurücksetzen kann, die Dinger. Damit man die, weiß ich nicht. Wenn die weiter hochleveln und so, dann kann man sie ja gar nicht alle hier bekommen so richtig. Lohnt es vielleicht doch mal die hin und wieder mal so zurückzusetzen, wenn man irgendwas bestimmt sucht. So, wir haben alles hier erkundet, ne? Haben wir mir alles eingesagt Dann gehen wir mal weiter. Beschwerungsmaterial bekommen. Selbst wenn wir den nicht einsetzen, tiefer bekommt ein paar Werte dazu. wird aktiviert. So, wenn ich mich nicht irre, müsste bald ein Bosskampf kommen. Lift betriebsbereit. Ich frage mich, wie sie den umgesetzt haben. Ah, oh, Barrett. Komm. Nicht auf meinen Kanal. Das ist ein jugendfreier Kanal hier. Jugendfreien jungfreien bitte. Jetzt kommen wir zum Reaktor. Das wäre ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruf von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Ich liebe Marco. Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell. Schneller. Kommt zu mir du sollst echt mal zum arzt gehen so wie das cloud am anfang gesagt hat Bist du in ihre stimmen ja natürlich dann geht zum arzt Bist du schon mal damit zum arzt gegangen solltest du vielleicht mal verlegen ich wusste ja komplett da ah! so äh. Oh, du hast mein angriff abgebrochen und ich muss trotzdem nachladen da ist ja richtig dämlich so die kann man noch nicht mal schocken oh, super ich habe mal bei dem waffengeschicklichkeiten hier guckt und ich muss meinen gegner schocken um seine waffe ja man muss ja die waffen hier leveln da oben das okay. oh, ehrlich die so. tiefer muss ich eigentlich nur warte mal du bist doch nicht doch irgendwie bist du nicht neu damit so, tiefer muss ich irgendwie normale angriffe machen kombos meine ich Weiß ich nicht. Jede Waffe hat ja irgendwie so eine Fähigkeit und die kann man ja lernen, wenn man die oft genug einsetzt. Aber ich glaube, die Viecher sollten wir einfach mal kaputt hauen ja. hier. Äh, Cloud. Oh Gott. Mal, oh ja. So, Cloud. Äh, nein, Magie. Magie. Immer platt hier macht mir ein bisschen zu viel Schaden ähm, so gerade angegriffen, als zu diesen oh, Zauber einsetzen wollen. Äh, glaub ich glaube, gerade die ganze Zeit zugeballert. Also ja, kann man ja auch. Wer ne? hilf mal Cloud. So, oh, da ist auch noch eins. Oh. Ähm ja. Sehr gut. So, äh. So heil ich mal. Man sieht auch, wir machen mir so ein bisschen Eis-Schaden. Entfesselung. Meine Entfesselung abgebrochen, glaube ich. In die fasse kaputt. und in die Fresse so. Gleich sind wir am Treffpunkt den wir mit Bex ausgemacht haben. Sicher macht er sich sorgen, weil wir so lange brauchen. War ja nicht nur so ein Ort zum Schild, aber ich weiß nicht, ob die Gegner wieder respawnen. Ne? Also lassen wir mal so meine Runde heilen. macht wir mal ne? Ne. Hm. Lass mich ran, da oben ist wahrscheinlich eine Bank, ne? zum Chillen. So, ich weiß aber, für ein Boss bald kommen. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dieser Boss ist. Ich habe übrigens was herausgefunden. R1, Boom. das kann ich hier ja alle Dinger machen. Ähm, weiß nicht. Mach mal so. So als als gewitter ausgerüstet, ne? Und. Jetzt kann sie mit ihren normalen Angriffen ihr Blitzschaden anrichten. Und ich weiß, dass wir bald gegen einen Roboterboss kämpfen müssen. Das ist der Vorteil, wenn man das Spiel schon gespielt hat, ne? Der original. Man weiß, was auf einen zukommt. Ja, ich nehme an, dieser Boss ist natürlich wieder anfällig gegen Elektro, weil Roboter. Denn ja wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? <lacht> Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein wird. Jetzt balancieren wir weiter. Ach, Augen zu und durch. <lacht> nicht runter runtergucken. Vorsichtig, frisch gestrichen. Gut, okay, äh. Wie gesagt, ich zeige euch das einfach mal, weil zu erklären, weil nicht hier. Schwertsturm, Schockschuss. Ähm, ja. Gegner schocken Geschicklichkeitsbonus, ne? Und bei ihr war kann man mit normalen Angriffen ausführen. Irgendwie bekommt sie aber nicht dadurch, Und den Gegner einzuschüchtern. Gegner niederstrecken. Und ja, wenn hat ja Geschicklichkeit 100% erreicht, dann lernen wir irgendwie die Fähigkeit, die in dieser Waffe drin ist, auf ewig. Und das will ich dann mit dem bein auch noch machen aber ich dachte dafür muss ich die auch steuern ne? was ist nichts aber so langsam wird's ernst ich gefällt euch eigentlich so die Synchro mehr gefällt es eigentlich gut also nicht ist so auf paar von Final Fantasy 15 eigentlich ich weiß gar nicht warum ich das Spiel überhaupt auf Deutsch komplett gespielt habe ich hatte einfach Bock drauf ne? deswegen habe ich das jetzt hier auf, auch auf Deutsch lassen so normalerweise würde ich dann irgendwie auf Japanisch synchro oder so hin und her wechseln aber ja hey. äh. Warte, warte, ich bin's, Bix. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, hey, hey, Bix! Ich Danke. wusste, auf dich es verlass! Und wo sind die anderen? Bix? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke für sein Springen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast oh. wirklich ganze Arbeit gelastet, mein Junge. Wir sehen uns ich bin stolz auf okay. dich. Logo. Fest damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission sein wird mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Erstmal müssen wir da rein. So, da will ich jetzt sehen, wie Berat dadurch durchkommen. Soll da eine spezialeinheit von Shinras Sicherheitsbehörde. Soldaten des dritten ranges sind an Kampfrand den Gardisten Haushoch überlegen. Also. Marco fängt man ratten. Weiter nach links. Zwar, zack, zack. Wir brauchen mehr Licht. Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Hm. Okay, ich glaube, wir sind doch noch ein bisschen weit entfernt vom Boss, Marco, wenn der Typ noch da ist. Es riechen. Riecht ihr das, auch? Jetzt wird's ernst. das ist der Geruch des Sieges. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor. Ja, sind fast am Reaktor, Dann los. Jetzt wollen wir so auffällt das ist ein kapitel der eingeteilt hat Spiele ich hätte eigentlich pro kapitel ein anderes intro machen können ne? aber ich mache weil also nicht so relativ spontan ja alles noch <lacht> sturmgewehr Boah. Äh, einmal die schaden erleiden aber avalanche credo das ist neu tp alles gefährden ein begrenzt auf einmal während des effekts oh gott da ist auch viel schwächer als den Magie, aber ja. Oh zwei. Okay, tun wir mal hoch. Ich habe noch nicht mal sein anderes Ding hier. Die eine Fähigkeit gelernt. Erstmal mal gucken. Jetzt sicher slot So, diesmal gucken wir. Der materia slot Boom. Jetzt könnten wir ihn eigentlich Blitz geben, ne? Schaden von normalen Angriffen, hm, also wird er immer irgendwie normal angreifen. Ne? Also nicht ja. die KI-Gestalten-Charaktere, die scheinen relativ gut zu blocken, so wie ich das gesehen habe. habe irgendwie gesehen, Cloud hat die ganze Zeit irgendwie so ein Capino abgezogen bekommen. Also nehme ich mal, der war die ganze Zeit am Blocken immer, ne? Von diesem... Kampf gegen diesen Dings hier, gegen diese... Geschütze. So, dann tun wir physische Attacke noch erhöhen. Wo ich ja eher hat Gefühl hatte, das Ding ist mehr so auf Magie ausgelegt, ne? Statusresistenz, physische Abwehr plus 5. So, jetzt würde ich schon gerne schon wieder Planänderung. Äh, er nämlich zwei verbundene Dinger so, Barriere geben bei ihnen, aber also nicht Gewitter, Glut gehen bei ihr. Äh, barriere das sollte ich vielleicht auch mal einsetzen eine barriere jetzt hat sie glut behandeln heilen heilen behandeln glut luft nur aus frost und heilen nimmst du jetzt mal weiß ich nicht ich hätte ja feuerhalten statt eis <lacht> wenn du nichts dagegen hast die fahne gut bin zufrieden weiter geht's zu so, Barrett mit jenen, da er ja immer irgendwie den Gegner trifft mit seinen Schüssen, würde ich sagen, das ist am besten angelegt. Bei dem, wie geht jetzt weiter hier? Ja, durchquetschen? Ne? Oh, wie praktisch, hm? ach ja, alter, cool. <lacht> also <lacht> ich das geschenk hat er meinte was hast du gerade gesagt ich bin cool oh, danke dachte du denkst zu viel muss ich doch erstmal hier umschauen super trank Uns angreift oh. vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem beginnen, so viel nur eins: Die Flucht. Ha. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Ist das nicht der nächste Boss. <lacht> oh, Leute, das ist auch schon mal passiert gerade. Mit dem letzten Boss. Na gut, sobald wir auf so eine Brücke sind, weiß ich jedenfalls, dass der nächste Boss kommt. Was hast du von den erwartet? Die Schüsse haben sich aber erster Gelegenheit die Flucht ergriffen. War eigentlich ich wollte gerade nachgucken, ob wir es geheilt sind. Holo Drive. So. Dann So, warte mal äh, wirksam was das bild ja, Den werden wir auf jeden fall ich habe gar nicht die neue woche ausgeschlossen merke ich gerade soll ich denn mit ihm vorbei soll ich denn mit ihnen gegner schocken also, die gegner schon mal nicht sind ein bisschen zu schwach Ne. Limonen frisch. So, ist genau das gleiche Layout wie beim letzten Reaktor, ne? Macht ja Sinn, ne? Man glaubt im Original auch so, ne? Halt, Drohne da hinten. nah genug dran um nicht zu treffen so schluss mit schock total groß ja, ich so, geschockt ich würde gerne mal irgendwie weiß nicht in seine bach hier ordentlich erstmal hier ja, leveln also den effekt lernen hat lernen jemanden hat dafür muss ich als halt gegner schocken wo Immer schon zwei läuft auch. Ha. Aber normalerweise steht dann irgendwie was von Geschicklichkeitsbonus oder so, ne? Irgendwie habe ich das jetzt nicht gelesen. Ja, er bekommt aber 70%. prozent Ja, komm. Schaffen wir. da kriegen wir hin. So, ich heile uns mal wieder. Beziehungsweise Cloud und Barrett. und sehe schon die nächsten geschütze oh, die ähm, ja ich mich erstmal um das ding hier schwäche Na, kann ich geschockt werden da ja, war man trotzdem kaputt so wo oh, in den hinteren Ich will. Ach, ich habe ja gar nicht mehr. <lacht> Was los? Ich kann mich nicht bewegen. So du, frisstert. So, Nee, nicht der, der ja oh. So, äh. nee, lass mal ihn, Barrett. Schwäche, schwäche, schwäche, schwach, schwäche schwach schwach schwach, schwach, schwach, schwach, schwach, schwach. schwach, Na, warte, ich werde dich schocken. Da wirst du geschockt sein, ey. Gott. Äh... ist jetzt der setzt auch diesen auch überhaupt die schon... Ja. Warte. Oh. Ah. Ah. Oh, jetzt gemeistert ha. Ja, warte ich habe doch gar nicht geschockt da muss ich einfach nur einen angriff einsetzen es ist einfach so einfach äh, laut mal. große heilung auf Barrett machen äh, warte mal weißt du mal eher zu angriff ne? ich muss einfach nur die Angriffe einsetzen. Die mir die ganze Zeit sagen ja die, die Fähigkeit zu hat gelernt. Da und sagen die mir hier so, ja, du musst Gegner schocken oder so Also ein Kampf, schon wieder alle Sachen gelernt hier. Nicht so dolle. Spiel lügt mich an ist unehrlich mit mir so wie ich in meinem dark Souls let's play auf meinen englischen kanal so ähm okay, minus ein angriff ja ah, da sind auch so verbindungsdinger gut ja, ich muss dann alle muss auf ersten platz sein das wird das effekt und stört mich das so du hast jetzt die fähigkeit schockschuss gelernt auf ewig nee, egal welche Waffe, du ausgerüstet hast, ne? Du hast schon alle Sachen gelernt, du hast auch schon alle Sachen gelernt. Äh. Gut, dann weiter. War ein erfolgreicher Kampf, also muss ich eigentlich nur die neuen Angriffe einsetzen, ne? so wie ich da verstehe. So. Ja, nee, da gab es ein bisschen mehr zu tun. Warte, wenn ich das mal auch dadurch spaziert, einfach noch schutzweste äh, Du hast eine Schutzweste, weil es da hier Mond sichelt. man ein Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Ah, okay, nee, dann tue ich doch lieber das hier nehmen. Zwei mehr Abwehr, also ja nicht es kommt noch mal ist das skorpion pass auf ach nach meinten die mit wache ja dieser skorpion genau und ja zeit halt wieder ein bisschen edgy zu sein die sind kamera original vor dieser ich weiß ich sag das jedes Mal aber ich muss ja hier trennen können ne? so. Jetzt sind wir haben noch mal eine Bombe ne War diesmal nicht so schlaß ne mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick. Ka-wum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. wird okay. jetzt muss man nicht durch diese türen ne? wir müssen wir da hochklettern das timing ist zu perfekt wir haben noch kein timer wirklich beobachtet so bescheidenen Heim Unbeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer ja, Ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Mannschaften werden nämlich gerade live in ganz schmidt übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Äh, der nicht gut. Der shinra konzern dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet Waft an ihrer Festnahme und der Bombenentschaffung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung sind wir euch eigentlich völlig egal. Der Konzerns eine sofortige Mach schon. Nach dem verheerenden ähm. Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit das großem Hass auf die Täter das und ihre Motive. Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann. Die zu Recht aufgebrachten Bürger mit Gas haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhe. Der Blech kurz. Unser Meister genießt schneidet ein vollständiges ja. Waffensystem. Der Herr Bastard wird ein Exempel. Herr genau. <lacht> Befehl an das Sicherheitspersonal! Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen! Äh... Naruto run einfach ein. <lacht> <What? lacht> ähm, oh, du <Luke> bist neu. <lacht> Leicht zu schocken. Äh, ich vielleicht vielleicht erstmal aus und dann. Also, zeigt Zeig mir deine Schwächen, Baby. So, warte mal, euch hat's noch Kopf. Boom, Konter. Boom, Konter. So, jetzt machen wir... Äh, äh, äh. So, äh... ja, der hat die neue stimmt. Dann setzt man einfach die neuen Fähigkeiten ein, ey. Ne? Komme hier ab, die Schaden erleiden. Was? What? Aha! Was? verstehe jetzt nicht genau, was dieses dings gemacht hat, aber... Ich bekommen, also... In die Fresse. Das ist halt einfach die ganze Zeit ein. So, mein Lärm hat er schon... Ausgewichen, was? Ah, ja, du bist noch dieser... Oh, den haben schon erledigt. Ey. Hier weicht aus. Momentan läuft alles nach Shinra's Plänen. Was? Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Wir werden den roboter zerlegen. Auf das Shinras sich in Grund und Boden schämt. Sofort festnehmen ja. Machen wir. Diesen Vorschlag stimme ich zu. Ja. Ja gut, hat all die Leute hier irgendwie, und weiß nicht, Schaffst. zu würdigen, schätzen, was wir hier machen, ne? Für ich wiederhole. Gut. Da muss ich sagen, ich mache ihren Schnitt. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Und wir werden uns dann wahrscheinlich mit diesen... Also Schwedens, wenn ich jetzt nicht vorher schon gesagt hätte, dass wir gegen das Viech kämpfen müssen jetzt wäre es ja schon ein bisschen offensichtlich gewesen. Ne? Also ja, von daher, ja im nächsten Part werden wir höchstwahrscheinlich gegen das Viech kämpfen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.